Klar, die haben die Informationen so ganz schnell zerstört wobei wobei wer weiß wer weiß was weiß ich was die da gerade in den himmel geschossen haben das könnte irgendein mp angriff sein das alles Elektrische kaputt macht und dann ja gott dort funk kaputt meine ich so den kann ich noch so killen das hört niemand. So, wie mache ich das diesmal jetzt? Stein. Wie soll ich denn das mit einem Stein machen? Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. So, das müssen wir jetzt ganz schlau anstellen. Ein bisschen näher die Okay, komm näher. Dann soll er sich umdrehen. Scheiße, die Leiche. Fuck. Scheiße, wessen Leiche ist das denn? Ah. Hör auf zu schreien. keine Chance zu speichern oder so. Oh. Wo waren denn der andere? Der war. Sind hier auch noch. Scheiße, sind auch noch Funker. Ich weiß nicht, ob hier Funker sind. Hier hinten. Ich weiß halt nicht, ob das. Du dann. wir killen dich. Oh. Oh. Oh. I, nein, ich will meine Waffe wieder. Egal. Scheiße, jetzt zum Funkgerät. Das klappt ja bis jetzt ganz gut. Mit sinnlosen Töten eigentlich. Aber es klappt. So hoffe ich nur, dass hier auf dem Schiff selber nicht allzu viele Leute sind. Okay. Okay, der Typ. bewacht da ganz gut schnell hoch oder leise und geduckt hier ist niemand ich wette wir werden jetzt gleich entdeckt das ist jetzt scheiße ich wollte ja nicht diese scheiß waffe naja egal so, ah, interagieren okay das so hier ist niemand gut so, jetzt nimmt er Presser-Videos in der PC auf. Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Psst. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt. Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst. Ihr Penner. Scheiße. Wir sind am nächsten dran. Oh, okay. Scheiße. Komm hierher. Ich bin so weit. Jetzt oder nie. Was, was, was muss ich denn machen? Beseitige die Verstärkung am Strand. Scheiße. Das ist shit. Oh. Okay. Wozu haben wir denn unseres Na... Ich mich verarschen? Ich hoffe, wir dürfen jetzt mit Wild rumballern. So. so. Jetzt machen wir unsere Gegner hier mal. So, also, hey. sehen, Okay. Im Gott sind immer noch Rückzugsmöglichkeiten. Das heißt, wir können uns hier richtig nubig verstecken. So. Und uns immer heilen. Das ist halt das Scheiße. Äh, die Scheiße. Das ist... Also, hier ist... Nubik verstecken ist so einfach. Und das ist das Problem. Ich will, das reizt mich so automatisch. Ich nach der Zeit Nubik zu verstecken, aber ich versuch's nicht zu machen. Alter, haben die tatsächlich hier großes Boot tatsächlich hier auch auf Land gefahren, sind ja nicht dumm. Bam! Vielleicht war da gerade jemand, das wäre gut gewesen. Da. Oh scheiße. Wo? Wow. Penner. Komm her. Ja. Oha. Geil. Der war schön. Oh nee, jetzt habe ich nur noch die Waffe. Sich verarschen. Ach, komm schon. Ist doch Munition hier Ja, gut. Er hat Munition. So, wo seid ihr? Nur noch einer, oder? Okay, der kommt hier hoch. So, okay, der ist tot. Und jetzt? Hey oh. Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass Wir brauchen deine Hilfe. Okay. Das hört sich nicht gut an. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen was herausgefunden. Also. Oh nein, ich wollte doch nicht nachladen. Ich will ja. Mit der andere Waffe. Ah, scheiße. Egal, hier liegt noch genügend Munition rum. Hier da zack. Komm, gib mal her den Shit. Uh 1000 XP Blündern? Gibt. Oder wieso habe ich jetzt gerade 1000 XP gekriegt? aber oh, da habe ich 1000 XP gefunden? Das kann natürlich auch sein. So. Neue Anleitung, erweitert den Wahrnehmung. Ah, haben wir jetzt Drogen freigeschaltet oder so ein Scheiß. LCD-Armbandur. Die Piraten von heute. Oh, Medikit. Da ja, will ich mitnehmen. Ach, ich hab voll. Ja, super. Ähm, ganzen Kisten sind oben. Ist das eigentlich noch eine rot markiert? Hä? Keine Ahnung. Mir egal. Wir plündern hier natürlich noch alles, wenn wir können. Wie gesagt, ich spare auf die Kennen, da brauchen wir Geld. Das Geld kriegen wir hier. Fast wie geschenkt eigentlich. So viel Schätze, wie hier anscheinend rumliegen. Wo geht's denn rauf? Bin ich jetzt Hä? Ah, hier kann ich glittern, gut. So, gehen wir mal hier rauf. was haben wir denn hier noch? Gar nichts, oder? Ja, super. Lass mich verarschen. Ach, da können wir drauf. Aber da muss jetzt was... Hier ist ein Schatz sein. Ah, hier, yeah. genau. Rose Schmuck. Äh, wenn wir hier runterspringen, sind wir doch tot, oder? Ach scheiß drauf. Ah. Äh. Äh, ja. So ziemlich. Das war nicht so toller Sprung. Was kriegen wir hier? Absperrkegel. Wieso sind eigentlich Absperrkegel und so ein scheißdreck in den Kisten? Hier, äh, Messy Island oder sowas? Das kommt hier? Okay. Das ist wenigstens Geld. Das ist ja... Sind zwei Schiffen gekommen, nett. Ist also wert zwei äh, Schiffen. Brauchen so Verstärkung für mich. Cool. So. Was haben wir denn hier nochmal? 28 Dollar und wir ja, haben. Ich sehe gerade, wir haben genug Geld für die Cannon. High fetisch Gibt es hier gerade Haie? Das will ich gerade mal gucken. Och. Lass mich in ruhe. Ja, da hinten ist einer. Das noch einer das ist gut dass ich das gerade dass mir das gerade eingefallen ist den kaufe ich mir zuerst die größere waffentasche dann den Gel geldbeutel ah, ich habe ja keinen sniper mehr okay und du hi komm ich an dich ran hi. Ich schieße ich von hier draußen tot Bullenhai. Oh ja, das ist ein großer Hai. <lacht> Und was kriegen wir? Haihaut. So. Fehlt noch einer. Ist der jetzt hinterm Schiff oder? Kann ich den hier aus noch erwischen? Okay, der ist hinterm Schiff. Sprich mit Dennis. Ja, ja, klar. Spielverderber. Okay. Das verrät doch schon ein bisschen was, oder? Kann doch nur, nur heißen, dass hier irgendwie irgendwas nicht klappt, Geklappt hat, schief geht. Nicht gut ist. Komm, kletter da hoch. Nur noch zwei Schätze. Wow. Da geht's runter. Da sind die Schätze bestimmt unter Wasser. Nein, ich will nicht ins Wasser. Ich will nicht mit einem Messerfight gegen...